Spiel gibt nicht viel her. Es zu verlieren ist nicht schwer. Man nehme Mut und viel Humor. Und ganz langsam, ganz langsam öffnet sich das Tor. Die Augen starr, der Puls normal. Doch die Folgen sind verteilt. ein kurzer Schritt geht viel zu weit, durch eine Reise, eine Reise in die Ewigkeit, eiskalter Ende, Da wo ich mal stark bin, für die Ewigkeit für Fühl. Ewigkeit für Fühl. ein kleiner Schmerz ein stummer Strahl. Eiskalter Engel, ich bin stark ich schau hinab und sehe mich. Mein Schatten, mein Schatten, von mir wich. Was ist passiert, es tut mir leid. Doch zum Denken gibt mir keine Zeit. Zu sehr verlockend war das Licht. Ich hab's verloren, ich wollte das nicht. Eiskalter Engel, hast du Zeit, denn ich steh vor dir bereit. Hey du mein Engel, lass mich gehen, denn ich muss dich wiedersehen. Mein Engel nimmt mich an die Hand Eiskalt berührt, bin ich mehr da, wo ich mal mein stand bin. Für die Ewigkeit geführt eiskalter Engel. Mein Engel nimmt mich an die Hand Eiskalt berührt, bin nicht mehr da, wo ich mal stand Bin zu die Ewigkeit verführt Ewigkeit verführt Ewigkeit verführt